Dieses Video setzt nur Kenntnisse der vier Grundrechenarten voraus. Schlussrechnung. Hier werden wir nur über die direkte Proportionalität sprechen. Fangen wir direkt mit einem Beispiel an. Fünf Tische kosten 315 Euro. Wie viel kosten zwei Tische? Und was bedeutet jetzt direkte Proportionalität? Man kann schon sehen, wenn wir mehrere Tische haben, dann wird die Kosten auch mehr sein. Und wenn wir weniger Tische haben, dann werden die Kosten auch weniger sein. Und das ist, was direkte Proportionalität mehr oder weniger bedeutet. So, wie geht man hier vor? Wie man sehen kann, das Ganze besteht aus zwei Teilen, zwei Sätzen. Diesen Satz hier, wo zwei Sachen miteinander verbunden sind, also die Tische, mit diesen Kosten für diese Tische und dann eine Frage. Das hier ist das Gegebene sozusagen. Und das schreibt man nebeneinander, wie hier. Und dann, also fünf Tische und 315 Euro. Und dann diese zwei Tische, das schreibt man darunter, wo Tische stehen. Also man macht also eine Zeile mit den gegebenen Sachen, die verbunden sind irgendwie. 5 ja. Tische kosten ja 315 Euro, das ist gegeben. Und dann an eine Spalte schreibt man Tische. Ja. Da sind auch Tische dazu gefragt. Und daneben schreibt man X, was gefragt ist. Man schreibt in Mathematik vor etwas, nicht, das nicht bekannt ist, irgendein Symbol. Sehr oft schreibt man X. Ein Symbol bedeutet eine Buchstabe oder sowas. So, jetzt hier. Man fängt mit der Zahl, die an der Spalte zusammen mit x steht. Also mit der Zahl, dessen Einheit, also Euro, einmal vorkommt. Euro kommt einmal vor und Tische zweimal vor. Also man fängt mit, fängt mit 315 an. Und geht man schräg gegenüber mal diese Zahl hier und dann durch diese andere Zahl. Schräg gegenüber mal durch die andere Zahl. Also 315 mal 2, 630 durch 5, 126. 126 was? Was haben wir jetzt hier gerechnet? Was war gefragt? Was ist diese Spalte hier? Diese Spalte ist Euro. Ja, also 126 Euro. Zwei Tische kosten also 126 Euro, wenn 5 Tische 315 Kosten. Und wenn jeder Tisch selbstverständlich auch gleich kostet. Das ist jetzt so angedeutet. Schauen wir mal jetzt den ganzen Prozess noch einmal Schritt für Schritt. Ja? Das Gegebene, das ist die Aufgabe. Das Gegebene, 5 Tische kosten 315 Euro. Das schreibt man nebeneinander an eine Zeile. Ja? dann das Gefragte, da stehen die Tische, Tische unter Tische, Euro unter Euro, Euro sind jetzt gefragt, die Kosten, also schreibt man dafür X, da haben wir es, da sieht man das, Tische unter Tische, Euro unter Euro, gleichen Sachen an der gleichen Spalte, gegebene an eine Zeile. Jetzt, mit dem Wert an der Spalte, wo X steht, also mit dem Wert dessen Einheit einmal vorkommt also Euro hier ja, da fängt man an in diesem Fall geht man schräg gegenüber mal dann durch die andere Zahl schräg gegenüber mal durch die andere Zahl und das Ergebnis 315 mal 2 durch 5 ist 126 da sieht man das ganz klar ja, da sieht man das noch einmal und was ist das? Da haben wir die Rechnung gemacht und dann wollen wir ja I, x ist Euro. Das wollen wir auch schreiben. Ja, das ist an diese Spalte. Also 126 Euro. Schauen wir noch ein Beispiel. 3,5 Liter eines Stoffes wegen 14,7 Kilogramm. Diese Aufgabe jetzt hier gibt es zwei Sachen, die gefragt werden. Nun, wenn etwas so steht, bedeutet dass für diese Unterfragen das auch gilt. Also für beide diese Fragen hier gilt das hier, was oben geschrieben wird. Ja? Das gilt in beiden Fällen. Okay. Und das ist das Gegebene. Also 3,5 Liter, 14,7 Kilogramm. Ja? Und in der ersten Frage, da, was ist da gefragt? Kilogramm, wie viel Kilogramm wiegen so viele Liter? also Liter mit Liter zusammenschreiben an der gleichen Spalte, das gegebene 3,5 Liter 14,7 Kilogramm an eine Zeile und dann mit der Zahl anfangen, die an der Spalte zusammen mit x steht, also 14,7 schräg gegenüber mal durch die andere Zahl. Also 14,7 mal 0,0175 durch 3,5. Und das Ergebnis jetzt hier ist, 0,735 Kilogramm. Ja, das ist Kilogramm. Da steht halt an dieser Spalte mit Kilogramm zusammen. Okay. Da ist die Antwort vollständig. Für die zweite Frage schreiben wir wieder das Gegebene. Also das hier schreiben wir wieder. Weil das gilt auch für die zweite Frage. Weil das auch für die zweite Frage gilt. Also da ist das Gegebene. Die zweite Frage und in der zweiten Frage sind hier Kilogramm dazu gegeben und Liter gefragt. Also unter Liter wird x stehen und die Kilogramm, die gefragt sind, die stehen hier, also Kilogramm mit Kilogramm. Man fängt wieder an mit der Spalte, wo x steht. Und mit dieser Zahl hier, 3,5 schräg gegenüber, mal durch die andere Zahl. Und wenn man das macht, ist die Antwort 916. 7 Liter ungefähr. Also es spielt aber keine Rolle, wo man das x und wo man die Liter und wo man die Kilogramm schreibt. Wichtig ist das Gegebene auf eine Zeile und Liter mit Liter, Kilogramm mit Kilogramm. Wenn jetzt Liter wie hier rechts steht und nicht mehr links, spielt es keine Rolle, wenn man an diese Regel gehalten hat. Also das Gegebene in eine Zeile, und Kilogramm mit Kilogramm, Liter mit Liter. Ja? Wenn man diese Liter hier unten schreibt, dann wird es nicht mehr funktionieren. Also das Gegebene muss als eine Zeile sein. Wenn man diese Kilogramm unter der Liter schreibt, das wird auch nicht funktionieren. Also Kilogramm mit Kilogramm an gleiche Spalte, Liter mit Liter an gleiche Spalte. Und nur dann kann dieser weg funktionieren. Ja? Also, und jetzt, wenn man das so macht, ist das Ergebnis doch das gleiche. Wir fangen hier mit der Spalte, wo x ist, 3,5 mal 3850 durch 14,7. Das ist selbstverständlich das gleiche, weil wir das so geschrieben haben. Und so funktioniert halt die Schlussrechnung bei der direkten Proportionalität. Vielen Dank.